Hallo, ich möchte dir eine Möglichkeit zeigen, wie du im Büro oder am Arbeitsplatz sehr schnell durch deine Atmung abschalten kannst. Dafür hebe einfach deine Hände auf Bauchnabelhöhe und führe sie bei der Einatmung mit Richtung Brustbein. Das Brustbein soll dann zur Hand kommen. Tiefe Einatmung und aus und aus. Seitlich. du davon 10 Atemzüge in stressigen Situationen und der Alltag wird gleich viel leichter.